Das ganze deutsche Innovationssystem lahmt an der Sache, dass sie Innovationen so mit Abhaken machen. Also wir machen erst diese Phase, dann Business Case, dann fragen wir eine Bank und so weiter. Und da ist gar kein Rambo dabei, es wird nicht diskutiert, wer das dann durchkriegt gegen die Widerstände. Die Erfinder sind meistens so schüchterne Menschen wie ich, wir so, ja, haben sich irgendwas ausgedacht und hoffen, dass das jetzt mal einer macht. Dann führt man sie zur Bank und dann werden wieder Haken dran gemacht. Und äh, ganze, ganze Wirtschaftswelt leiden daran, dass wir diesen Teamgedanken nicht haben, dass man sagt, so, so wäre schon gut, dass man so einen Kraftmenschen hat. Und diese Kraftmenschen haben wir dann zum Teil wegerzogen, indem wir sie mit Ritalin ruhig gestellt haben in der Schule, das, ja, weil, weil, man, weil die nicht passen. Ich denke, dass gute Lehrer das auch hinkriegen. Also ich meine, so als Führungskraft hat man ja möglichst so ein, so ein gemischtes Team. Das, ja, ich hatte immer gern, also ich habe darauf geachtet, weil ich das selber nicht gern mache, dass immer einer auch liebend gern die Zahlen zusammenstellt und da auch richtig so eine, eine Bilanz hat und so weiter. Ich habe immer Leute, das kann ich nicht gut, oder da habe ich keine Lust zu. So. Es ist so, die gefühlte Arbeitszeit ist unendlich lang, ja? so wie manche Leute sich vor Einkommensteuererklärungen drücken oder so. Und ähm, ich konnte nicht gut, gut, gut gewalttätig sein oder Leute anschreien. oder ich, ich, Mich bringt es fast seelisch um, wenn ich Leute entlassen müsste oder sowas. Und dann es gibt Leute, die das auch ganz gut können. Und man muss im Team irgendwie für alle was haben. Also das muss man. Man muss das auch kennenlernen und die Leute vernünftig einsetzen können. Man darf dann nicht die Aufgaben durcheinander geben. Ich kann jetzt nicht der, der immer Zahlen macht und gerne abhackt, den schicke ich dann doch nicht irgendwie zu Innovationsmessen. Das ist eine andere Frage. Da muss man irgendwie im Team erstmal alle haben, also alle nötigen, Eigenschaften, und dann muss man sie auch irgendwie virtuell einsetzen. Ich denke, das kann man in einer Klasse auch, indem man Projekte anstellt, in der, im Bildungssystem einfach Projekte, ne, und dann guckt man ein bisschen, das macht man in der Managementerziehung, welche Rollen die Leute von selbst übernehmen. Es gibt relativ viele Managementspiele. da muss man was sehr Kompliziertes machen, von zehn Leuten, und dann, sieht, dann sehen die Psychologen äh, relativ schnell, welche Rolle einer übernimmt. Also mich haben sie dann gefragt, was ist ihre Rolle? Ich habe gesagt, das ist sehr kompliziert und ich habe gemerkt, dass es alles falsch war, wie Sie es anfangen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ihr müsst die so und so, das ist ein vernünftiges Konzept. Und dann war ich beruhigt, dass sie auf mich eingegangen sind und machen jetzt ein vernünftiges Konzept. Und dann müssen sie es halt noch bauen. Und dann habe ich gesagt, bauen kann ich nicht, ich kann nur Konzepte machen. Sie haben mich bei so einer Übung mich mal gefragt, was, was haben sie eigentlich die ganze Zeit gemacht? Sie haben da so völlig relaxed gesessen und nicht mitgemacht. Ich sage doch, ich habe mitgemacht. Ich habe in der ersten Minute gesagt, wie man jetzt im Prinzip anfangen muss. Und das war vernünftig. Und dann, dann bauen die halt. Und bauen ist nicht mein Favorite. Ich, ich bin nur immer unruhig, wenn das Ganze nicht stimmt. Und, äh, dann wäre ich ganz böse und sage, alles anhalten, Reisleine, das möchte ich anders haben. Und dann merkt man für sich selbst, welche Rolle man selber am besten spielt und welche man einnehmen kann. Und äh, dann weiß man, was das Spezialgebiet ist. Natürlich muss man auch die anderen Rollen kennen, damit man die vernünftig einsetzen kann und auch lieben. Nicht sagen, ich bin der Beste, ich habe Edge, ich habe die Idee gesagt und ihr müsst es nur bauen. Man muss das alles irgendwie würdigen und zusammensetzen.